Leute, hier sind wir wieder. Mir fällt direkt auf, dass da der Zaun umgekippt ist. Der Kasten ist auf. Okay. Oh, diese Musik, ey. Okay, wir konnten ja eben gar nicht sehen, was der Elektriker hier gemacht hat, der hier gearbeitet hat. Aber ich vermute mal, dass wir vier brauchen. Wir müssen irgendwo noch was suchen. Ich uns ein bisschen um hier, die Kiste, da war ja dieses, genau. Ah. Okay. schnell. Okay. Ich muss mir das trotzdem da mal anschauen. Und da ist Cascade. The Great Wall of Enlightenment. The Reservoir with the Spillway-System stores Tons of Water to cool the facility's power generators. A spillway provides the controlled release of flows from the dam into the lake. I've programmed four microcomputers, logic. Placing them in the proper order in the transformer allows the start of the emergency water flood, which might overheat the generators and, as I assume, will disable the station and radiation dispersion. Das ist Aufzug oder so, würde ich mal fast sagen. Oder ein Käfig, ich, aber ich denke mal, das ist ein Aufzug. Okay. Ja. <lacht> Sollte man unbedingt in der Realität probieren? Nein, natürlich nicht. T202 2. man die auch umdrehen? Ne, die setzen sich immer so hin. 2, 3, 4. Also fehlt uns die 1, würde ich mal. Ja, Raten. Aber mehr kann ich jetzt auch gerade gar nicht machen. Schauen wir uns das Ding hier hinführt. bin da noch, dann kann ich das auch geben, ja, in der Zeitung. The citizens of Village complain about sudden Die Bevölkerung hat auf einmal Kopfschmerzen bekommen. Ja. Ist klar, wenn man da hier so eine Sendeanlage betreibt. Okay, hier ist ja auch nichts mehr. Okay. Fangen wir uns jetzt Teil nochmal. Kann ich jetzt weitergehen oder bleibt mein Rucksack da liegen? Ne, okay. Das ist ja schon mal gut. Nicht hier lang. Also da wird es schneller, hier wird es langsamer. Ich möchte trotzdem irgendwie nichts hier verpassen oder vielleicht... oder sowas na komm der hält die wohl komisch Okay, so kann ich die besser halten dann nehme ich mir das hier in die hand und dann gehen wir enlightenment leads into a quark hole viel ausstreuen macht sie jetzt nicht Okay, wir folgen dem. Also komisch merkwürdige Geräusche. Wow. Okay, wir haben was gefunden. Kann man hier jetzt machen... 1, 2, 3... Wir probieren einfach mal ein paar Sachen. Also wir haben hier Schalter. Wir haben farbliche Markierungen. Okay, Ich habe gerade den 1 hochgemacht. Das Ding aber wieder ab, okay. Machen wir erstmal drei hoch. Was passiert jetzt? Auch nix. Okay. Jetzt haben wir den hier markiert. Jetzt drücke ich noch mal eins. Ah und schon bleibt er da. Okay. Jetzt markiere ich die beiden hier. Irgendwie try and error, oder? Und jetzt nochmal eins? Nö. <lacht> okay. Also man muss immer einen wegnehmen. Ich mal. Okay. okay, das ergibt jetzt Sinn, mal springen weg und jetzt steigt das immer weiter, okay. Ähm, der ist gehört zu rot, also wäre das der hier. Okay, und jetzt müssten wir bis auf 70 kommen. Das ist nichts mehr, oder? Okay, lass uns noch mal kurz irgendwo anders hingehen. Wir lassen es erstmal so hier. Also irgendwas haben wir ja jetzt geschafft gerade. Würde ich mal... ...das vermuten. Oder Knarz. Hier ist der LKW, den wir eben gesehen haben, von da oben, glaube ich. ich finde mal hier irgendwas. Wir müssen bestimmt für den einen Kasten irgendwas finden. Okay. Da ich jetzt auch nichts. Da ist eine Kiste. Das kann ich aber auch nicht aufmachen oder so. Okay. Hier ist auch nichts drin. Ich komme nicht mehr hoch. Selbstglück. Okay, muss mir hier lang gehen. Das Radio geht mir ein bisschen auf den Zeiger. Tummy. Wir haben hier so eine mega Sendeanlage und wir kriegen keinen guten Sender rein. Okay Das müssen wir es besser reinkriegen Kriegen wir nicht Okay Okay, okay Aber er meinte gerade, ich soll zurück zum Kasten und ich soll nichts und dann war abgebrochen, bevor ich... und dann war wieder abgebrochen also man muss irgendwas machen. So, wir gehen nochmal mal hier lang. Vielleicht ist schon creepy. Muss man sagen. Hier ist eine Hexenhütte. Ist alles abgehakt. Also, das sieht aus wie ein faradäischer Käfig hier. Ich muss auch hier nichts Großartiges mehr machen, ne? Die Staumauer, da waren wir eben. Ist hier der Kasten, wo wir waren? Bin mir jetzt nicht sicher. Okay, scheinbar Wir müssen auf jeden Fall weiter Denke ich mal Ja, wir haben alle Spaß hier ist aber nichts. Ich weiß gar nicht wie groß das Areal hier ist. Zurück gehen kann man immer noch. Jetzt habe ich die Hände verdreht. muss man erstmal mit Leben. <lacht> Sieht ja, eigentlich vielversprechend aus. <lacht> da müsste ja irgendwo was sein, was wir brauchen können, oder? Auch nicht. Okay, hier kommen wir auch nicht hin. Hier kann ich nicht weiter. Okay, das ist das vielleicht die Grenze? Hier ist keine Brücke mehr Hier geht es dann also auch nicht weiter Was ist das für eine Anlage da? Uiuiui. Hier ist noch ein LKW kann man aber auch nichts machen Wir probieren die Brücke jetzt mal hier. Ich habe kein gutes Gefühl. <lacht> Sollte man irgendwie so seilbahnmäßiges sein? Ich weiß es nicht. Die Motoren für eine Seilbahn. Das sieht ja gut aus, Vielleicht Komm mal da irgendwo rein. Wir bahnen uns unseren Weg hier. Keine Ahnung, was das für ein Teil ist hier. Sieht aber... Ziemlich nach Hochspannung aus. Bleibt da, Hunde. Na komm. Cutting down in Blythman Das Sowjet-Research-Center Was closed after 36 years of maintenance Okay, die haben das Ding hier Oh Haben das Ding hier platt gemacht Aber hier ist auch nichts mehr Außer dieses Teil und da kann ich ja nichts machen. Komm von der anderen Seite ran. Von der Seite hier. Dann sterben wir sowieso. Ne, ist alles zu. Okay. Da ist die Brücke kaputt. Vielleicht kommen wir hier hoch. Ich denke mal, hier ist auch Kartenende. Okay. wahrscheinlich schon ein Stück zu weit gegangen. Aber hier haben, hat man auch nicht groß Anhaltspunkte oder so. Was man jetzt machen soll. Die Sonneffekte sind ja Hammer. Ey. Okay, dann gehen wir mal zurück. Hier haben wir haben ja noch immer diesen Kasten da hinten. Gucken okay, wir nicht lang. Ne. Okay, wir müssen hier lang. Okay. <lacht> Mann, Mann, Mann. Ah, wir müssen hier über die Brücke wieder. Okay, man ist schon sehr begrenzt hier, wo man lang gehen kann. Auf jeden Fall. Aber trotzdem relativ weitläufig das Ganze. Was haben wir hier? 160. Ist noch irgendein. Vielleicht finden wir hier irgendwas, was wir brauchen. Die Effekte sind nicht gut für mich. Oh! So over the horizon radar system, Doga is not a radar. Mm -hmm. There are concerns about the designation of the Master and Facility Enlightenment Tower, a it true. kann ich mal nichts machen? Kann ich hier tauchen? Auch nicht? Okay. Kann ich hier hoch? Nein, ich muss wirklich den Weg wieder zurückgehen. Okay, da ist die Hütte. Schauen wir mal da. Das sieht aus wie Lüftungsanlage vom Bunker oder so. Am besten man dreht sich hier echt nicht um. Irgendwo geht's lang? Nicht da. Okay. Kommen, wo wir uns auskennen da war der LKW okay, jetzt sind wir wieder am Anfang, da ist die Hütte aber da war ja auch nichts mehr zu tun also ja. ist unser paradiesischer Käfig okay. jetzt hat man da eben hinten so eine Höhle gesehen, da können wir jetzt mal hin Genau hier. Ich fühle mich irgendwie sicher. Aber. aber blöd ist, dass man das die ganze Zeit festhalten muss. Die Taschenlampe nicht, aber das Ding hier. Okay. Okay. Ja, sehr beklemmend. Mit diesen Radiogeräuschen jetzt. Höhle. Wow. Oh. geschlossen. Schauen wir mal da kurz, was da ist. Funk? Aber ich kann hier nichts anfassen, das ist ein Telefon, das ist auch nichts, der Schublade kann ich nichts bewegen, was haben wir denn hier, Hier ich auch noch wieder ein Bild, keine Ahnung wer da drauf ist, Tesla Tower Blueprint, Zwei, vier, fünf, drei, sieben, sieben, sieben, sieben, okay. Keine Ahnung, für was das gut sein soll. Ach, musste ich mir im Rucksack packen. Oder? Ja. Also diesen Tower haben wir ja wahrscheinlich eben draußen gesehen. Ja, dann gehen wir mal wieder nach draußen, oder? Wir können ja hier nichts mehr machen. Da geht es noch links. Das schauen wir uns jetzt noch mal kurz an. Okay. Hm. Und dann mal zurück zum Kasten. Geräusche machen in irre. Aber sieht, sieht schon cool aus. Jetzt gehen wir noch mal hinten zu unserem Kasten da. Da okay. Hier irgendwas machen. Slot. Ach du Scheiße. Okay, das bringt jetzt auch, auch nichts mehr.